Herzlich willkommen zu einem etwas anderen Erklärvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Heike Baller, ich betreibe den Recherchedienst Profiwissen, Das heißt, ich biete Recherchedienstleistungen an und ich gebe Seminare und Workshops zu sowohl wissenschaftlicher Literaturrecherche als auch zu Internetrecherche. Momentan in aller Munde ist die künstliche Intelligenzanwendung Chat GPT. In allen möglichen Bereichen wird jetzt getestet, was kann das, was kann das nicht, wo sind Schwierigkeiten. Und ich habe durch ein anderes Video auf Englisch eine Inspiration, möchte ich mal sagen, bekommen, dass ich ChatGPT nutzen kann, um Suchbegriffe zu finden. Wer meinem Blog auf profivissen.de folgt, hat vielleicht mitbekommen, dass ich da immer wieder auch mit Recherchestrategie zu tun habe, dass ich dort Suchbegriffstabellen verlinke und dergleichen mehr, also etwas dazu sage, was im Vorfeld einer Recherche wichtig ist. Und die richtigen Suchbegriffe zu finden, gehört für eine komplexe Recherche auf jeden Fall dazu. Ich fand die Idee von dem Bibliothekar, der das in einem kurzen Video demonstriert hat, sehr gut und möchte jetzt versuchen, das auch hier für Sie auf Deutsch sozusagen zu reproduzieren. Das hier ist die Startseite von ChatGPT, wenn man eingeloggt ist. Und hier unten ist also das Feld, in dem der Chat beginnen kann. Aber bevor ich anfange, richtig möchte ich auf diese drei Sachen hier noch einmal besonders hinweisen, nämlich auf die Grenzen, die ChatGPT eindeutig hat. Diese KI lernt wie ein neuronales Netzwerk. Und wenn ein Teil der Daten, mit denen die KI gefüttert wird, fehlerhafte Informationen enthält, beispielsweise weil aus bestimmten Bereichen dann Sachen mit Verschwörungstheorien und so weiter, eben auch zu den Daten gehören, die da einfließen, kann es passieren, dass ChatGPT fehlerhafte Informationen produziert. Das Ding kann nur mit den Informationen arbeiten, die es hat. Es kann nicht selbstständig denken. Schädliche Instruktionen oder voreingenommenen Inhalt, die Ursache ist die gleiche. Die Inhalte, mit denen diese künstliche Intelligenz gefüttert wurde, gehen bis Ende 2021. Wollen Sie also etwas zum Ukraine-Krieg finden, wird das schwierig. Diese Grenzen sollte man sich immer bewusst machen und im Hinterkopf behalten, wenn man anfängt. Jetzt geht es also darum, kann mir diese künstliche Intelligenz dabei helfen, Suchbegriffe zu finden, die über meine normale Recherche nach Suchbegriffen in Wörter, Büchern und so weiter hinausgeht. Deshalb möchte ich mal eine Aufforderung jetzt schreiben, so wollen wir mal gucken, was die künstliche Intelligenz nun aus Bitteliste Suchbegriffe auf, mit denen ich im World Wide Web nach den Ursachen für die Korallenbleiche am Great Barrier Reef suchen kann. Ach, da fehlt noch kann. Ergänzt, es sollen Suchbegriffe sein, die für Suchmaschinen geeignet sind, die Form eine Liste. So, jetzt denkt das gute Ding nach. Ich hoffe jedenfalls, dass, es, dass da jetzt gleich was kommt. Eine solche Eingabe mit Aufforderung nennt man ein Prompt. Sie sehen, das Kommando Liste funktioniert schon mal. Okay, da haben wir jetzt also die Liste, wie sie jetzt erst einmal erschienen ist. Ich kann jetzt die Künstliche Intelligenz um Ergänzungen oder Korrekturen bitten, wenn mir etwas nicht so gut passt. Gucken wir uns mal an, was hier jetzt ist. Also Ursachen, Faktoren, hier nochmal statt Korallenbleiche: bleiche Korallen sterben. Das haben wir also mit einem Synonym zu tun. Hier geht es darum, Studien zu finden. Umweltfaktoren, Klimawandel, also hier haben wir schon weiterführende Aspekte, die, wenn ich jetzt beispielsweise in dem Thema völlig neu wäre, ich über eine Wörterbuchsuche vielleicht erst einmal so nicht bekäme. Es ist schon mal eine Ausweitung bereits mit einer gewissen Interpretation, wenn Sie so wollen. Hier auch Wassertemperatur. Umwelt und dann Schutzmaßnahmen und Auswirkungen. Jetzt frage ich, ob es menschengemachte Ursachen auch gibt. Anthropogene Faktoren wäre so ein schönes Fachwort, genau. Nutzungsstress, Überfischung, künstliche Beleuchtung, Landnutzung, Tourismus. Diese Frage beruht auf meiner Überzeugung, dass gezielte Suche bei bestimmten Institutionen dazu dienen kann, weniger willkürliche Treffer zu bekommen. In meinem Blog finden Sie das unter Wo wohnt mein Thema? Sie sehen, ich bekomme hier jetzt nicht nur einfach Namen von Institutionen, sondern ich bekomme auch ein paar Informationen dazu, welche Art von Informationen an dieser bestimmten Stelle zu erwarten sind. Als Grundlage dienen dafür in der Regel die Seiten über uns, about us und auch inhaltliche Beiträge auf den entsprechenden Seiten. Andererseits, ich habe es vorhin bei den Limitations ja gesagt, besteht auch immer die Gefahr, dass ChatGPT fehlerhafte Informationen bringt. KollegInnen aus dem wissenschaftlichen Bereich haben das getestet und dabei kamen dann Literaturangaben heraus von Zeitschriften, die es überhaupt nicht gibt. Zeitschriften haben häufig sehr ähnliche Titel, International Journal of Irgendwas oder Vierteljahresschrift zu oder irgendwie sowas. Und das sind keine inhaltstragenden, verständlichen Einheiten, sondern das sind Wortwürfeleien für ChatGPT und ChatGPT würfelt dann seinerseits mit diesen Wörtern herum und erfindet dann beispielsweise irgendeine Vierteljahresschrift, die es gar nicht gibt. Deshalb sollte man also auch bei diesen Sachen hier vorsichtig sein. Ich gucke jetzt mal gerade IUCN, keine Ahnung, ob es das wirklich gibt, habe ich noch nie gehört und dann gucke ich mal, was ich denn dazu bekomme. Und da steht jetzt hier, was das International Union for Conservation of Nature. Das ist im Grunde das, was da auch steht. Ich, das heißt, ich könnte jetzt also hingehen. So, hier sieht man jetzt also die Beiträge auf dieser Seite, die sich damit beschäftigen und man hat hier verschiedene Filter, mit denen man das noch einmal eingrenzen kann. Ich kann mich über die Institutionen noch weiter schlau machen. Also wenn Ihnen ChatGPT bei der Frage nach solcher Art von Informationen irgendwelche Namen um die Ohren wirft, empfehle ich dringend, die dann erst einmal zu überprüfen, bevor Sie da tatsächlich dann sagen, hier ist eine Institution, mit der ich diese Informationen bekommen kann. Diese künstliche Intelligenz, ChatGPT, kann durchaus dabei helfen, ihre Recherchen auf eine breitere Basis zu stellen, einfach weil durch die inhaltlichen Verknüpfungen innerhalb eines Themas Begriffe mit in den Fokus kommen, den Sie, wenn das Thema für Sie gänzlich neu sein sollte, vielleicht erst in einem zweiten oder dritten Schritt finden würden. Von daher halte ich das durchaus für eine geeignete Sache mit ChatGPT nach Suchbegriffen zu fahren und gegebenenfalls auch nach informationsgebenden Seiten, die mir dann bei der Recherche weiterhelfen können. ChatGPT ist im November 2022 in die Öffentlichkeit entlassen worden, seitdem gehen die Diskussion darum sehr hoch. Es wird ein bisschen hin und her spekuliert, dass zum Beispiel die Firma Microsoft ChatGPT nutzen wird für irgendwelche Anwendungen, sei das jetzt die Suchmaschine, sei das jetzt das Office-Paket. Das bleibt abzuwarten. Momentan ist das Angebot noch kostenlos. Man muss sich einen Account anlegen, um damit arbeiten zu können. Man muss sich darüber klar sein, dass alle Sachen, die man hier mit eingibt, quasi dazu da sind – deshalb ist es noch kostenlos – dass die künstliche Intelligenz weiter lernen kann. Und von daher weiß ich jetzt nicht, wie lange dieses Fenster – ChatGPT ist kostenlos – offen sein wird. Es steht zu erwarten, dass irgendwann dieser Dienst kostenpflichtig wird. Bitte hinterlassen Sie mir doch gern Kommentare, wenn Sie selber damit ein bisschen rumexperimentiert haben, wie so Ihre Erfahrung gewesen ist.